Aufgabenstellung. In einem Autoklaven mit einem konstanten Volumen von 0,5 Liter liegen 0,25 Mol Wasserstoff bei 350 Kelvin gasförmig vor. Wasserstoff zerfällt nach der Formel 2 mal Wasserstoff zu 2 mal und 3 mal Wasserstoff in festes Aden und gasförmigen Wasserstoff. Unter der Voraussetzung, dass sich die Gasphase ideal verhält, sollen die Drücke im Autoklaven vor Beginn der Zerfallsreaktion im Zustand 1 und nach einem Umsatz des Arsenwasserstoffs von 50% im Zustand 2 berechnet werden. Der Dampfdruck des festen Arsen ist vernachlässigbar. Berechnen Sie für den Zustand 2 die Partialdrücke und die Partialdichten der beiden Komponenten in der Gasphase. Doch bevor wir das tun, gehen wir mal kurz zum Partialdruck und dem deutschen Gesetz. Der Partialdruck ist der Druck einzelner Gase in einem Gasgemisch. Zum Beispiel hat Sauerstoff und Stickstoff einen einzelnen Partialdruck in einer Luft. Nach dem deutschen Gesetz ist die Summe aller Partialdrücke gleich dem Gesamtdruck des Gasgemisches. Kommen wir nun zum Druck im Zustand 1. Um den Druck des im Zustand 1 zu berechnen, benötigen wir folgende Formel: p ist gleich n mal R mal T durch V, wobei R eine äh, Gaskonstante ist, die 8,314 äh, Joule pro Mol Kelvin beträgt. Wenn wir das in den Druck einsetzen, erhalten wir 1.450.950 Pascal, was ungefähr 40,5 Bar entspricht, da 1 Bar gleich 10 hoch 5 Pascal ist. Nun zum Partialdruck des Arsenwasserstoffs in Zustand 2. Entsprechend der Aufgabenstellung hat sich 50% des Arsenwasserstoffs in Arsen und Wasserstoff umgesetzt. Dementsprechend hat sich die Stoffmenge des Arsenwasserstoffs halbiert. Da Temperatur und Volumen aber konstanten sind, lässt sich der Partialdruck einfach mit der Formel aus dem Zustand 1 ausrechnen. gut man das erhält man 7, äh, 727 Tonnen, 475 Pascal, was gerundet 7,3 Bar entspricht. Partialdruck des Wasserstoffs im Zustand 2. In der chemischen Reaktion werden zwei H den Wasserstoffe zu drei Wasserstoffen umgesetzt. Das heißt, die Stoffmenge ist bei exakt 50 des Umsatzes exakt das 1,5fache der Stoffmenge des eingehenden Wasserstoffs. Deshalb funktioniert hier ebenfalls wieder die Gleichung aus Zustand 1. Wenn man das einsetzt, bekommt man 10,9 bar. Der Gesamtdruck im Zustand 2. Der Gesamtdruck eines Zustands ergibt sich aus dem Partialdrücken aller Produkte und Edukte. Aus der Aufgabenstellung geht jedoch hervor, dass der Druckdruck des festen Arsen ist. Wasserstoff vernachlässigbar ist. Somit ergibt sich der Gesamtdruck aus dem Druck des Wasserstoffs und des Arsenwasserstoffs, wie im deutschen Gesetz beschrieben. Insgesamt kommt dabei 18,2 bar heraus. Zum Schluss noch die Partialdichten der beiden Gase. Für die Dichten wird das Volumen, welches in der Aufgabenstellung bereits gegeben ist, und die Masse, die sich aus der Stoffmenge und der Molmasse errechnen lässt, benötigt. Die Masse des Wasserstoffs ist dabei 0,375 Gramm. Die Masse des Arsenwasserstoffs ist dabei 0,7375 Gramm. Setzt man das in die Gleichung für die Dichten ein, bekommt man 0,75 Kilogramm pro Kubikmeter für die, äh, das Wasserstoff und 19,5 Kilogramm pro Kubikmeter für den Arsenwasserstoff.